Hallo und willkommen zur Videoreihe Fehlermeldungen in Starter. Ich möchte ein paar Fehlermeldungen zeigen, welche Probleme dahinter stecken und wie man diese Probleme lösen kann. Zunächst mal ein paar allgemeine Informationen zu diesen Fehlermeldungen. Ich habe hier noch keinen Datensatz geöffnet und gebe einfach mal einen Befehl ein, tabulate F1. Jetzt bekommen Sie hier in rot eine Fehlermeldung angezeigt. Das heißt, Sie können schon mal erkennen, immer wenn etwas Rotes in der Ausgabe erscheint, dass es sich um eine Fehlermeldung handelt. Meistens hilft diese Fehlermeldung selbst schon sehr viel weiter, um das Problem zu lösen. In diesem Fall hier steht dort No Variables Defined. Das heißt, ich kann schon versuchen, diese Fehlermeldung zu interpretieren, ohne dass ich da jetzt noch weitere Informationen benötige. In diesem Fall sagt mir Starter, dass ich keine Variablen definiert habe. Genauer gesagt, ich habe noch gar keinen Datensatz geöffnet. Zusätzlich gibt es einen sogenannten Return Code, das ist das blaue, das kann ich anklicken. Dann bekomme ich noch ein paar zusätzliche Informationen, wenn mir diese Fehlermeldung in rot noch nicht ausgereicht haben sollte. Dann ist es noch wichtig, sich klarzumachen, wenn man mit einem Do-File arbeitet, dass die Ausführung des Do-Files an der Stelle abgebrochen wird, an der der Fehler aufgetreten ist. Das heißt, wenn Sie bei der Ausführung eines Do-Files eine Fehlermeldung bekommen, dann müssen Sie zunächst mal den Fehler im Do-File finden, den Fehler korrigieren und dann den Do-File ab der Stelle weiter ablaufen lassen, an der der Fehler aufgetreten ist. Oder alternativ können Sie natürlich auch wieder den Rohdatensatz öffnen und den kompletten Do-File nochmal laufen lassen.